Was zeigt sich konkret im Rahmen der Impfung? Im Sinne der Akutwirkung, das heißt zeitnah zur Impfung, zeigen die Ergebnisse, dass der Impfstoff relativ gut verträglich ist. Die insgesamt zwar sehr häufigen Reaktionen an der Einstichstelle und die ebenfalls häufigen systemischen Grippesymptome waren leicht bis moderat. Reaktionen dieser Art sind für Impfungen nicht ungewöhnlich. Es waren hier zwar häufiger als bei vielen anderen Impfungen, in einigen Fällen auch recht ausgeprägt, bildeten sich jedoch relativ schnell wieder zurück. In einigen wenigen Fällen kam es zu schweren allergischen Reaktionen bis hin zum anaphylaktischen Schock. Bei Allergikern ist also Vorsicht geboten und die Begleitung durch, wenn man so möchte, vorbereitetes, ärztliches Personal bei diesem Kollektiv obligat. Ob das seltene Auftreten von leichter Gesichtslebung in Israel 13 Fälle auf 2,3 Millionen Impfungen mit der Impfung in Zusammenhang steht, ist noch unklar. Bei mittlerweile vielen Millionen verabreichter Impfungen wurde von mehreren Todesfällen im zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung berichtet. Ein kausaler Zusammenhang konnte in zahlreichen Fällen ausgeschlossen werden. Nicht alle Untersuchungen sind bisher abgeschlossen worden. Bedenkend, dass zurzeit sehr viele hochbetagte und vielfach stark vorerkrankte Menschen geimpft werden, besteht natürlich auch eine statistische Wahrscheinlichkeit, für ein Versterben in zeitlicher Nähe zur Impfung, die deshalb aber nicht ursächlich dafür verantwortlich sein muss. Aber natürlich muss das geklärt werden. Wichtig dabei, diesen Sachverhalt zu kommunizieren, fällt der Politik nun deshalb so schwer, weil diese Art der wissenschaftlich sauberen Zuordnung bei den Covid-19-Erkrankten nicht zur Anwendung kam und auch weiterhin nicht kommt. Denn jeder Verstorbene, der positiv getestet wurde, war und ist ein Covid-19-Opfer, unabhängig davon, wie alt und an welchen primären Krankheiten leidend. Man darf hoffen, dass die Menschen klug genug sind, diese wissenschaftlich unpräzise Vorgehensweise nicht auch auf die Impfwirkungen zu übertragen. Man könnte auch sagen, es wird gerade von normalen Bürgerinnen und Bürgern erwartet, dass sie im Hinblick auf die Impfung wissenschaftlich präziser denken, als es offizielle Stellen seit einem Jahr im Kontext der Covid-Klassifizierung getan haben. Vor dem Hintergrund der mittlerweile sehr hohen Impfzahlen und davon ausgehend, dass die Todesfälle in keinem ursächlichen Zusammenhang mit der Impfung standen, ist im Augenblick folgende Conclusio möglich. Wenn sich der Impfstoff als wirksam erweisen sollte, wären die genannten Risiken dabei guter medizinischer Begleitung kontrollierbar akzeptabel. Auch hier geht es um eine ordentliche risiko abwägung Hinsichtlich möglicher Langzeitfolgen können aufgrund der verkürzten Beobachtungszeit von zwei Monaten noch keine endgültigen Aussagen getroffen werden. Die Wahrscheinlichkeit ist jedoch nicht sehr hoch, da, wie dargestellt, die meisten auch sogenannten Langzeitfolgen in den meisten Fällen innerhalb der ersten Tage Wochen oder spätestens Monate auftreten. Ganz auszuschließen ist es zu diesem Zeitpunkt nicht, aber hier wird im Laufe der nächsten Monate Datenmaterial in großer Menge zur Verfügung stehen. Viele, viele Fakten werden sich hier noch verfestigen. So manche Frage aber bleibt trotzdem derzeit unbeantwortet. So zum Beispiel, wie groß und sicher ist der präventive Effekt bei schweren Verläufen? Wie effizient wird die Immunisierung der Hauptrisikogruppen, das heißt der hochbetagten Menschen, wirklich sein? Wie wir gesehen haben, reagiert das Immunsystem im Alter prinzipiell und somit auch bei Impfungen träger und damit weniger effizient. Wird es hier genauso sein? Andererseits gilt es, Fälle zu klären, die Anlass zur Vermutung geben, der Impfstoff könnte für extrem vorerkrankte, hochbetagte Menschen, zumindest in Einzelfällen, doch zu belastend sein. Wie lange wird der Schutz in Form von aktivierten T- und B-Lymphozyten mit entsprechender Antikörperproduktion anhalten? Werden Nachimpfungen notwendig werden? Und sind Nachimpfungen mit diesem speziellen Impfverfahren überhaupt möglich? Wie ist die Impfwirkung bei Frauen, die schwanger sind oder stillen? Und wie bei Kindern? Werden die geimpften Personen zwar durch die Impfung selbst vor einer Erkrankung geschützt, trotzdem Viren weitergeben können? Anders gefragt, bleiben Geimpfte weiterhin potenzielle Virusüberträger? Dieser Aspekt wurde nicht explizit untersucht und ist doch von herausragender Bedeutung für die Infektionsausbreitung. Annahmen gehen hier davon aus, dass falls eine Virusübertragung weiterhin möglich sein sollte, dass diese dann aber dennoch wohl reduziert sein würde. Diese Hoffnung wird durch eine erste Erhebung in Israel vorsichtig optimistisch unterstützt. So konnte dort unter anderem in zwei Untersuchungen schon nach der ersten Impfung eine Infektionsreduktion um 30 bzw. in einer zweiten Studie 60 erhoben werden. Also, das Datenmaterial erweitert sich täglich. Dennoch gibt es noch offene Fragen, die es dieses Jahr noch wissenschaftlich zu klären gilt. Angesichts der außergewöhnlichen Situation, in die uns die Corona-Pandemie wie auch die sich gegen sie richtenden Maßnahmen geführt haben, sind alle aufgefordert. Auch dann, wenn man viele Aspekte oder Maßnahmen, die mit der Handhabung der Pandemie einhergehen, kritisch betrachtet, trotzdem abzuwägen, ob die Impfung ein sinnvoller Teil einer Präventivstrategie sein kann. Leitend sollte die Frage sein, welches Risiko trägt ein Mensch, würde er erkranken und welches Risiko bringt eine Impfung nach aktueller Datenlage mit sich. Das heißt, wie sieht die je individuelle Risiko Abwägung aus. Die nun folgende Konklusio ist meine persönliche, an der aktuellen Datenlage zwar orientiert und nach bestem Wissen und Gewissen formuliert, aber dennoch subjektiv. Nach jetziger Datenlage ist das Risiko, das mit der Impfung einhergeht, gering. Ein Nutzen ist klar gegeben, wie groß er letztlich sein wird, muss noch abgewartet werden. Demgegenüber steigt das Covid-19-Risiko mit zunehmendem Lebensalter ab dem 55. Lebensjahr signifikant, ab dem 80. Lebensjahr drastisch. Bei Kindern und Jugendlichen dagegen ist das Risiko für einen schweren Covid-19-Verlauf extrem gering. Das heißt, im Augenblick sollten Kinder und Jugendliche auch keinem noch so geringen Impfrisiko ausgesetzt werden. Bei allen anderen gilt es die je individuellen körperlichen Aspekte, Alter, Risikofaktoren, aber auch den beruflichen Rahmen, den sozialen Kontext im engeren Sinne, das meint zum Beispiel das Zusammenleben mit betagten Eltern oder Großeltern oder vielen älteren Menschen im Freundeskreis, und dem sozialen Kontext im weiteren Sinne, hier zum Beispiel dass bei ausreichender Datenlage sinnvolle gesellschaftliche Bestreben, eine auch durch die Impfung unterstützte Herdenimmunität zu erreichen. Und nicht zuletzt die eigene innere Verfasstheit, das heißt die eigenen Sorgen, Ängste und auch Bedürfnisse, all dies zu betrachten und für eine eigene Entscheidung zu zu Rate zu ziehen. Als altmodischer Anhänger der Aufklärung hoffe ich auf den mündigen Bürger, auf die mündige Bürgerin, die bestrebt sind, sich selbst gut und umfassend zu informieren und sich nicht lediglich belehren zu lassen. Ich hoffe auf Bürger, die sich immer auch als politische Subjekte verstehen und sich dabei ihrer Urteilskraft bedienen. So auch bei dieser Impffrage. Viele Jahre wissenschaftlicher Beschäftigung als Medizin- und Neurowissenschaftler mit Stress, Psychotrauma, Depression und Schmerz, was meine Schwerpunkte waren, diese konfrontierten mich mit den Beschränkungen und inneren Abgründen, die den Menschen nun mal auszeichnen und ließen mich zugleich immer wieder erleben, wie viel Widerstandskraft, wenn es wirklich gefährlich wird, auch Realitätssinn und Resilienz wir Menschen in uns tragen. Resilienz aber entsteht auf Dauer nicht durch eine aufgezwungene Uniformität, sondern durch gelebte Freiheit, durch Gestaltungsvielfalt, und durch Eigenverantwortung. Katastrophale Zustände und Notlagen bilden Ausnahmen. Ich persönlich sehe uns in einer herausfordernden Krise, jedoch in keiner katastrophalen Notlage. Die Prämisse, ganz klar einhaltend, die Gesundheit anderer nicht zu gefährden, sollte es der individuellen Verantwortung unterstellt sein, den für sich und die je persönlichen Umstände passenden Umgang mit Risiken zu finden. Und zu diesem je passenden individuellen Umgang und der Risikoabwägung kann die hier dargestellte Impfung sehr wohl ein sinnvoller Beitrag sein.